Weiter geht's mit den Arena-Rematches. Der nächste ist Marinus. Willkommen, ich bin es wieder, Wellenbrecher Marinus. Das ist das hier besiegt, sie mit der Kraft einer Riesenwelle weggerissen. Doch genau dieser Riesenwelle werde ich jetzt wie ein Wellenbrecher Einhalt gebieten. Also los, gib alles! Marinus haben wir auch ganz kurz gesehen in der Afterstory. So, und nun sehen wir erneut. Aber diesmal in einem Kampf. Um zu sehen, ob ich jetzt irgendwas ausrichten kann gegen meine Pflanz-Pokémon. Warum ist Quacks so riesig? Ich habe immer gedacht, dass Quacks so kleiner ist als Quapuzzi, Oder ist er einfach nur in diesem Spiel äh, größer war? Ich weiß, dass hier in WDSP die Größen von Pokémon nicht unbedingt akkurat sind und so. Und das wissen wir alle mittlerweile. Oh, Abgesang. Oh, ich bin tot. Was Abgesang macht, ist, wenn das jetzt in den nächsten drei paar Runden stirbt, dann sterbe ich mit. Und da das one-hitten sollte. Oh ne, tut's nicht. Oh. Trotzdem, ich glaube, wenn ich. Ja, steht bei 3. Entweder es war so, dass, es, dass ich nach drei Runden sterbe oder dass ich es innerhalb von drei Stunden sterbe. Äh, drei Runden. nicht Stunden, Runden sterbe. Ich, ich bin gerade äh, überlegen, wie rum es war, aber wir werden es jetzt einfach erfahren. Wir werden es einfach erfahren, wie rum es war. Ob ich jetzt sterbe oder noch nicht. Ich vergesse es manchmal. Dumm, dumm, dumm. Und sterbe ich. Nee, dann war das doch Oh. Ich aber in zwei Runden. <lacht> oh. Das geht immer noch weiter ab, wie ich sagen. Okay. zeta King, Wasser, Drache. Ich weiß aber nicht, was das für eine Fähigkeit das hat. Es könnte Schwebe haben, aber ich glaube nicht und oh Gott, ey. Äh, ja, das Ding ist, ich lasse mein Shelter jetzt einfach down gehen wegen Abgesang. Was ich sowieso nicht ist, am Leben zu halten, wenn Abgesang noch zählt oder kommt es nicht mehr. Ich habe es noch nicht im Text gesehen mit Abgesang. Doch, jetzt habe ich es gesehen, okay. Na gut, ja, jetzt werde ich sowieso down gehen. Den setze ich als nächstes ein. <lacht> Das ist jetzt schwierig. Ich würde aber sogar sagen Tails. Einfach damit er mir nicht so viel Damage macht, aber ich mit Biss noch einigermaßen Damage machen kann. Plus Biss kann ja manchmal ähm, zurückschrecken. Außerdem ist er sowieso nicht mehr. Oh, okay. Nevermind. Erholung! Er schläft ein, ist aber dafür wieder komplett geheilt. Das macht Erholung. Vor allem bei Pokémon gut, die eine Beere haben, wodurch sie mit der Beere wieder aufwachen. Ja. Oder allgemein, es gibt ja auch manche Pokémon, die haben eine Fähigkeit, wodurch sie dann direkt wieder aufwachen. Zum ja. Beispiel, äh, ich glaube, Kangama hat zum Beispiel so eine Fähigkeit, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich meine schon. Das war ein schöner Crit. Bitte noch nochmal. Ja, sehr schöner Crit. Und denkt dran, er hat immer noch einen Top-Genesung. Ich weiß nicht, ob er es bei seinem... Seetracking benutzen wird oder bei einem noch stärkeren Pokémon, weil ich weiß, dass er noch krassere Pokémon bei sich hat. Und, äh, das wird knapp zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich es bei Oh, okay. <lacht> Kommt nicht mal dazu. Besser ist. So, Seetracking ist auch schon mal weg. 2 von sechs, oder? Am Ende schon. Mhm. Ein bisschen heilen. Ist halt aufzuregen. Besser ist, dass echt stark. Kapaloris! Wasser Pflanze! Tatsächlich, Wasserpflanze. Ja, es ist zwar keine gute Idee, überhaupt nicht, aber ähm ich setze trotzdem mal Tricky ein. Bin aber noch mal überlegen, ob ich es angreife oder ob ich mich heile. Ich schätze, ich greife es mal an. Ich schätze, ich... Oh. Ja, Delegator. Äh, ich habe vergessen, wie Delegator funktionierte. Kannst du jetzt trotzdem damit machen? Nee, ich kille damit nur das Delegator, wie ich. Okay. Mhm. Dann bin ich down. Ich war mir überlegen, zu heilen, aber dann dachte ich mir, hä, Delegator, wie, wo, was? Ah, das Delegator, mich, Delegator hat mich jetzt total verwirrt. Okay, wisst ihr was? Ich versuche Schnurgast, weil Flug sollte trotzdem noch gut effektiv sein. Ich bin mir sehr sicher, dass es die Pflanze ist. Deshalb sollte es sehr ja effektiv sein. Ja. War es auch. Perfekt. Naja, ich verliere KP wegen meinem Leben-Orb. Und er hat einen Sindelbeere oder eine Zitrouweere. Zitrouweere hat er. Das überlebe ich glaube ich nicht. Jedes zu stark. Doch. Der du, der du, man hat schon Feuer. Ja, das habe ich überlebt. Aber du überlebst meinen Aeroas nicht. -ja. Oh yeah. Kann sein, dass ich jetzt trotzdem down gehe wegen dem Leben Orb, oh, aber immerhin ist Kapaloris down. Oh, ganz knapp überlebt. Gut gemacht, Schmollgas. Okay. Garados! Oh! Ich glaube, wir wissen alle noch, was Garados ist, ne? Wasserflug. Wasserflug! Eieiei, ei, ei. das ist überhaupt nicht schön. Ich versuche es jetzt mit Scorpio zu vergiften. Das ist jetzt mein Plan. Ja, das ist nicht optimal. Hör auf da <lacht> Macht er da Drachentanz ver oh, Angriff und Initiative sehr böse, sehr, sehr böse, aber er ist vergiftet. Das ist ein großer Vorteil, ein wirklich großer Vorteil. Aber ihr seht schon Level 70. Ich meine, die Trainer vorher waren die 60, irgendwas mit 60 noch, aber er ist jetzt schon Level 70. Hm. Ja, komm, Giftstreich. Ich versuch's einfach mal. Ich denke nicht, dass ich sofort heilen sollte. Ich glaube, ich kann es noch ver ich hab nicht gewusst, dass Gara das Erdbeben erlernen kann. Das wusste ich nicht. Das ist echt mies. Das ist echt, echt mies. Okay. Tails. Ich hoffe du überlebst äh, einen Hit. Weil ich belebe jetzt, auch wenn es nicht das klugste ist. Ich überlebe jetzt meinen Tank. Shelterra so. wird belebt, weil... Ah oh, ja, war klar. Ja, war klar. Mies. Vielleicht heile ich nochmal eine Runde. Also ich packe Shelterra rein und dann heile ich ihn nochmal und gucke erstmal, was er einsetzt. Ob er mich One-hitten kann, wenn ich auf Full bin oder... Oder nicht, ne? sagt das sollte mich fast voll machen habe ich recht ja fast voll so das dankbar. Das ist sind der dankbar ist ja was was, was? warum hat das so viel damage okay, wisst ihr was er wird gleich seinen top genesen einsetzen ich bin mir da sehr sicher er wird Oh, ich habe verloren ich sehe es gerade ich habe verloren gar das ist viel zu stark Einzige, was ich noch versuchen kann, ist mit Scorpio heilen. Und gleich nochmal die Toxin reinzudrücken. Weil. Oh, danke. Danke, Tatera. Oh mein Gott, es liebt mich. Ich lasse es jetzt. Warte, warte, warte, warte, warte. Wenn ich mich mit einer top genesung heile, dann kann er mich nicht killen. Plus er stirbt wegen Vergiftung. Oder er heilt sich. Und wir heilen uns gerade beide in der Runde. Nee, er lässt sich umbringen. Was, was, was, was ist sein Plan? Er hat seinen Garados geopfert, um mir Damage zu machen. Was ist sein Plan? Was ist sein letztes Pokémon nochmal gewesen? Ich hab's vergessen. Uh, alabis. Boah, ich hab vergessen, welches es war. War das das Elektroviech? Ja, das war das Elektroviech. Wasserelektro. Ich heil mal nicht, sondern packen einen Gigasauger rein. Oh, oh, mein Gott. Oh mein Gott, danke, dass du mich liebst, Helterra. Er wollte mich gerade einfrieren oder sogar One-Hitten. Ah, ein Hit. Ist ein Hit reich, oder? Nee, warte, er wird jetzt... Äh, ja, ja, der wird jetzt definitiv seine Top-Genesung einsetzen. Also, ich würde sagen, ich versuche es jetzt nochmal mit Gigasauger. Denn er heilt sich ja... Was? Zum einen, ich habe mega viel Glück. Dadurch, dass mich Shelterer liebt. Und zum anderen. Er hat sich nicht geheilt? Hat er sich schon mal geheilt? ich bin einfach dumm und hat nicht gecheckt. Ja, oder warum setzt das nicht. Was? Okay. Interessanter Kampf. Achso, er hat noch ein Pokémon. Ich hoffe, wir sind hier durch. Nö, Boyer noch. Wer hätte gedacht, dass du mich der an den Schleudern bringen würdest? Er hat noch ein Boyer Pures Wasser-Pokémon. Aber wir haben ja selber eins im Team und wir wissen, wie stark es sein kann. Deshalb. Diesmal rettet mich die Liebe nicht. Ho, ho, ho, ho. Doch! Doch! Genau das tut sie! Die Liebe rettet mich! Ähm. Ähm. So viel dazu. Da ich jetzt sowieso down gehe, benutze ich die Runde, um irgendwen zu heilen. <lacht> Ich meine, es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Also, Boyle ist auf jeden Fall sein letztes Pokémon. Und das gilt nicht von Das ist viel zu stark. Das ist viel zu stark. Und ich sterbe jetzt wieder. Warum verliert er die ganze Zeit KP? Macht das sich stärker oder so dadurch? Mm -hmm. Ich will mit Scorpio versuchen, Toxin reinzudrücken, weil ich glaube jetzt sowieso mit Chaltera, das ist einfach so. Mhm. So, ich versuche jetzt mit Toxin ihn zu vergiften. Genau. Und falls dann Scorpio One-Hit sein sollte, ist das nicht so schlimm. Fängt an. Oh, oh mein Gott, Scorpio, du tankst das! Oh mein Gott, Scorpio! Guter Junge! Bam. Oh mein Gott. Hey, jetzt kann ich mich die ganze Zeit gegen heilen und warten, bis seine Vergiftung ihn umbringt. Oder halt auch seinen Rückstoß oder was auch immer er die ganze Zeit nimmt. Das ist kein Rückstoß, das ist irgendein Item, was er da hat, was ihn stärker macht. Das ist definitiv irgendein Item, was ihn stärker macht. Sowas wie Lebenorb oder so. So, eigentlich haben wir jetzt gewonnen. <lacht> noch besser sogar, dann kann ich gleich angreifen. Und das noch schneller beenden. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Oder heilt er sich jetzt noch mal. Ich bin gerade echt verwirrt wegen der top genesung Leute. Vielleicht spart er sich noch auf, aber er setzt down. Ja, er setzt down. Okay. Keine Ahnung. Den Kampf aber knapp noch gewonnen, das war wirklich sehr sehr schwer hier zu gewinnen, aber mit der Liebe von Chelterra konnten wir es doch noch schaffen. Leider kriegt er sein Level-Up nicht auf Level 80, aber beim nächsten Kampf hundertprozentig und das war Marinus. Was? Warum müssen wir gerade jetzt die Pumpe losgehen? Tja, das Ergebnis ist klarer als Quellwasser, aber es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen. Ich habe hier einen Sticker für dich, der so heiß ist wie unser Kampf. Das ist ein Kältesticker, da ist nichts heiß dran. Unser Kampf wird natürlich weitergehen wie ein reißender Strom. Naja, wenn du das so sagst, machen wir uns auf den Weg zur, zum nächsten Arenleiter. <lacht> habe ich gesagt, die eine mit dem Pflaster war mein Lieblingsarenleiter, Eigentlich war es sie. Hohoho, wie ich habe gehört, hast du den Jam besiegt und bist eingezogen in die alle. Meine Niederlage hat mich sehr frustriert, weswegen ich habe kaum trainiert. Du warst sicher, ja, was jetzt kommt, du? Ich will eine Revanche. Ja, ich mag sie. Nicht nur wegen ihrem Traummagie, sondern weil ich ihren Akzent lustig finde. Lamina. So, sie hat natürlich geister Fängt an mit einem Geistflugviech. Und ich fange mit Tails. Warum mit Tails? Ganz einfach. Hat ja, bis. Und bis... Das ist sehr effektiv. Und wie ihr seht, macht das sehr viel Damage. Oh, was? Das hat Donnerblitz? Komm schon, das hätte ich nicht wissen können. Ma warum hat es einen Warum? Jetzt hat sich selbst gekillt. Ich hätte sowieso gekillt. Okay, keine Ahnung, warum es das macht. Komisches Wiech. Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal down. Eins von sechs. Und Level 80! Füllschild Terra! Juhu! Und da ist es auch schon. Ihr Traummagier. Aber weil ich fast down bin, tue ich ein anderes Pokémon rein. Mit einer Unnicht-Attacke Und zwar mein Scorpio. Also das Scorpio kann sich wirklich, vor allem gegen Ende des Spiels, sehr beweisen. Am Anfang, als ich ihn gefangen habe, war noch nicht so gut. Ich habe ihn noch nicht so oft genutzt, aber... Ich glaube, das, das Pokémon, was ich... Am, was ich am wenigsten benutze, ist entweder Traummagie oder Schnurgas. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich, ich habe halt die Opportunities nicht immer. Das ist halt einfach das einzige Problem. Und yay! Das war One-Shot! Nice! Und ich habe gar nicht mal so viel Damage genommen. Uh, dreimal Level-Ups hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zwörfens. Uh, das ist die letzte entwicklung die, die letzte entwicklung ja äh, das gruselige an wirfens ist sein mund ist am bauch oder sein gesicht ist eher so am bauch oben hat er zwar auch ein auge aber sein bauch hat auch so ein auge, so zwei auge und dann den mund da da das immer sein mund ich glaube zwar dass sein richtiges auge ganz oben ist am kopf aber am bauch hat er auch zwei augen ich weiß nicht ob die benutzt werden oder nur so zu deko da sind zum beispiel aber hat ja auch zwei augen auf dem bauch oder oder so, aber die sind ja auch noch aufgemalt und Deko, ich also I don't know, er nommt nommt irgendwas, wahrscheinlich Zitrobeere, ne, ja. Yep. Und er will mich verwirren, ha, interessant, er verwirrt mich, oh, oh, oh, oh, no. ich bin verbrannt, oh nein, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Aber ich fange an, oder? Ja, aber bitte greif nicht selbst an. Bitte, bitte, bitte. Ja! Yes! Ich bin down. Oh, warum mache ich weniger Damage? Oh, ich bin down. Warum <lacht> habe ich so wenig Damage gerade gemacht? Hä? Okay, sehr mies. Sehr mies. Mies, mies, mies, mies. Bom, bom, bom, bom. Tails würde ich halt gerne erstmal heilen das Ding. schnurrgas ist gar nicht mal so schlecht bei dieser Arena, weil Geister-Pokémon können mit ihren Geisterattacken keine normal Pokémon angreifen, aber ich habe nur body als normale Attacke und der Rest sollte funktionieren. Okay, Geist gegen Geist. Könnte ich mal ausprobieren. Top-Genesung setzt sie jetzt schon ein. Okay, gut, dann habe ich später nicht mehr. Lieber früher als später. Dann nervt es nämlich später nicht, weil... Ja. Aber sehr effektiv, denn Geist ist gegen Geist effektiv. Also, Schnurgast gleich mal so schlecht hier. Plus, wegen meinem Leben, ob mache ich mir Damage. Also, reiner! Und Schnurrgast fängt eigentlich so gut wie immer an. Also, Schnurgast ist echt schon ein gutes Teammitglied. Auch wenn es nicht stark ist, sondern einfach nur fast ist. Oh, das sieht süß aus, oder? Süße, fette Katze. Süße, süße, fette Katze. Rein da! Bam! Wir ist schon mal down. Das Ding kann nämlich echt äh, Probleme machen. Aber es hat nur einen Viech gekillt und mehr nicht. Das ist gut. Du, du, du, du. Leider genau das, was die Level braucht. Aber okay, dann gebe ich halt einfach gleich mal ein paar Sonderbonbons. Ja, Verbrennung ist weg! Wegen der Liebe. Danke! Banett. Es sollte pur Geist sein. Aber man sollte Banett definitiv nicht unterschätzen, nur weil es so klein ist. Es ist klein, aber fein und hat starke Attacken. Und, äh, ja. Mega Barnett, das ist sehr, sehr cool. Aber das geht es hier leider nicht. Oder was heißt leider? Ist eigentlich. Du bist down. Ciao. Bis dann. Okay. Schnurgas macht einen richtig guten Job hier. Meine kleine Misscat. Okay, was hat sie noch? Ich weiß es wirklich nicht mehr, was sie noch hat. Hat einen Gengar auf jeden Fall noch. Uh, Eisgeist. Ups. Wir setzen auf jeden Fall Tricky ein, das ist das klügste. Ein Eis-Pokémon kann man schön einheizen. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm vorletztes Pokémon, danach hat sie noch Gengar auf jeden Fall. Aber ich frage mich wirklich, warum sie ihr ja, Traummagie, was der so weiß. Ich weiß, es klingt Pokémon, wenn zweite als zweites schon rausgesendet hat. Oh, Fokusgurt hat's. Oder eine Fähigkeit. Ne, Focus-Gurt. Mhm. Oh, ich kann vorher schon nicht einsetzen, aber das ist nicht schlimm. Ich setz einfach von einem <lacht> Oh, Abgangsbund. In ein paar Runden geht Tricky down. Aber wenn ich rauswitche, glaube ich, zählt das dann nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Oder sterbe ich jetzt instant? Ich verstehe ab und zu nicht immer. Es funktioniert irgendwie immer anders, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht verwechsle ich da eine andere Attacke. Ne, ne, ich sterbe instant. Ne, das war genauso wie ich es dachte. Naja, aber vorhin war das doch anders. Ich bin verwirrt. Aber es ist nicht so schlimm. Geistlein gegen Geistlein. Was hast du vor? Non? Mein letztes Baukjemand? Ja, ein Gengar. Wie ich es predicted habe. das ist anscheinend die signature Pokémon. Ich dachte, das wäre Na Naja, vielleicht hat es sich ja irgendwie geändert. Sie fängt an. Ich bin down. Gengar ist richtig stark. Oh, Trommelgier hat überlebt. Jetzt rauf da! Mit dem Spukball! Ha ja. Bah. One hit. Und deshalb hat man ein Traumagier in seinem Team. Oh yeah. Good job an alle. Das war Lamina. Bravo. Sest magnifi. kann kein Französisch immer noch nicht. Das war Winterball. Oho. Ich bin selbst überrascht, wie stark ich geworden bin. Oder bin geworden. Aber du bist noch viel stärker geworden. Oh la la. Du bist wirklich formidable. Voila, ich gebe dir mein Sticker. Ein düster Sticker. Die nächste Mal gewinne ich. Komm gern wieder vorbei. Au revoir. Au revoir. So, und jetzt muss man den ganzen Weg, den ich ja wieder mit Matheaufgaben gegangen bin, muss man jetzt wieder zurückrennen. Ist das nicht nervig? Deshalb gibt es auch äh, in Platin bei sich, da gibt es eigentlich diese Teleporter die einen sofort wieder zurückbringen, aber nö, hier muss man den ganzen Weg wieder zurück warum auch immer. Und ich bin ein bisschen am überlegen, ob wir noch Zeit haben. Entweder die Folge geht hier jetzt zu Ende, und es ist eine kurze Folge, oder wir machen jetzt noch eine Arenaleiter. Alter, wie viele Türen gibt's denn hier bitte? Hallo. Ja, wir werden sehen, es bleiben nur noch drei übrig. Hier sind wir wieder in fledburg und hier in fledburg müssen wir leider auch in der Arena wieder den ganzen Weg finden. Ich verstehe das wirklich nicht, warum die das hier äh, nicht wie Party gemacht haben, dass es Teleporter gibt. Aber jetzt muss ich wieder ganzes Labyrinth machen. Und da sind wir auch schon. So, aber ich muss erstmal gucken, mit wem ich kämpfe. Ich hoffe, es ist keine schlechte Idee, Tricky reinzutun, aber ich habe jetzt Tricky auf ersten Platz. Ah, hallo. Fight hat mir schon von deinem Erfolg erzählt. Du wurdest in die Rummeshalle aufgenommen. Kein Wunder, dass mein Sohn und ich uns mit dir so schwer getan haben. Aber diesmal leiste ich mir keine noch so kleine Unaufmerksamkeit. Ich war dir gegenüber nur zu weich. Also los, komm, Michael. Er will noch einen Kampf. Na gut, so wie jeder andere, aber. Geben wir ihm den doch. Er hat Stahl-Pokémon. Deshalb habe ich Tricky nach vorne getan, weil ich denke, selbst wenn er. Gestein-Pokémon rein tue, dann kann ich ja eben switchen und ich dachte mir schon, er fängt mit dem Stahl-Pokémon an. Es ist, glaube ich, Stahlflug, Aber dann noch Stahl und damit gehst du down. ciao Pow. Du Level 69. Oh, Fokusgruppe. Warum haben die... Ach nee, Robust halt? Oh. <lacht> Na gut. Ah, oh, oh, ernsthaft? Er macht genau den. Okay, dann mach du den mal. Wodurch heilt er sich? Überreste. Uh. Okay, er ist vorbereitet auf jeden Fall. Okay, wie alle. Aber. Er wirkt auf mich schon richtig. Richtig, äh. Bereit, sag ich mal. Immer noch nicht gekillt. Hä? Seine Über. Warte, Robustheit so zählt immer noch? Weil er sich geheilt hat mit deiner Top-Genese. Übrigens, geil, dass er direkt Top-Genese eingesetzt hat. Jetzt hat das nämlich nicht mehr und es hatte keine Probleme haben, sein Team wegzusweepen. We Gada, sweep, sweep, sweep! Oh nein, jetzt habe ich vergessen, meine Scorpio zu leveln. Oh, das ist jetzt blöd. Na, ja, dann andermal. Ja, das habe ich jetzt wirklich vergessen. Das tut mir natürlich leid. Stolos! Die Weiterentwicklung, oh. Ja, von kleinen Stoljunior und Stolrak. Haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Pokémon. Also, ich brauche das Stolunio schon immer und die Weiterbildung auch, aber das Ding ist echt das Warten wert. für ein kleines Stolunio. Aber es ist Typ Stahl und kann nichts. Ciao. <lacht> Im Wasserstahl. Äh, ja. Starter gegen Starter würde ich sagen, oder? Würde Sinn machen. Also was. Haben wir überhaupt jemals einen Polion gesehen? Doch, haben wir. Doch, haben wir auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall schon mal einen Polion gesehen. Er hat beben sehr effektiv. Bambuzbam! Bam, der ist down. Du, du, du, du, du. Mhm. Schön. Uh Level 80 Traumagil und Schnurr auch ein Level ab. Alright. Es läuft wie am Schnürchen. Stalos, die weiterentwicklung von Onyx. Das ist kein stein mehr, es ist nur noch purer Stahl. Also ein gesteins entwickelt sich zu einem nur Stahlbruch. Aber auch nur durch Item und durch Tauschen. Also sehr nervig, Stahl aus überhaupt zu bekommen und lohnt es sich... Warum ist es so klein? Es ist verdammt klein. Äh, nein. Also, vielleicht. Es kommt aufs Spiel an, würde ich sagen. Aber bei ihm hat es sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ciao, wie. Ich glaube, das pack ich noch in die gleiche Folge rein. Das geht sehr ja schnell hier rüber. Magnetzone, Elektrostahl. Das lustige ist, in Gen 1 war Magnetilo und Magneton nur Elektro, da es den Stahltypen erst seit Gen 2 gibt. Und deshalb war es in Gen 1 ein Elektro-Pokémon. Das heißt, Feuerattacken waren normal effektiv. Nur so ein kleiner Fun -Fact. Weil der Kampf ja sowieso viel zu einfach ist für mich hier. Hä? Ein zweites Top-Genesung? Was? Der hat ein zweites Top-Genesung. Davon wusste ich nichts. Also, das wusste ich wirklich nicht, dass er zwei hat. Haben die anderen das dann später auch? Oh nein. Anscheinend haben die ab hier zwei Top-Genesung. Okay, da muss ich auf jeden Fall richtig aufpassen, weil das kann echt böse enden. Beuterus! Gesteinstahl. Bin mir sehr sicher, dass es Gesteinstahl ist. Aber wisst ihr was? kommt Tricky, du schaffst das. Hoch, jetzt wird es eng. Ja, yep, sein letztes Pokémon. Finde ich sehr lustig, dass äh, sein Sohn das eine Fossil-Pokémon hat und er hat das andere. Das finde ich sehr lustig. Fußtritt! -ja! Okay, ich habe nicht so viel Damage gemacht, wie ich gehofft habe. Aber immerhin Initiative gesunken. Hm? Wie kämpfe ich nicht? Das macht sogar noch einfacher! Weil ich meinte, jetzt müsste es trotzdem noch sehr effektiv sein, oder? Ja, natürlich! Ja Mann, Hydro-Pumpe! Damit haben wir auch dieses Stream. Warum? Das war ja gar nichts. The hell? Das war ja rein gar nichts! Nochmal Bruder, ups, sorry, falscher Gegner. Wir müssen dann kämpfen. Mein Chaltera. Ein Vierbeiner gegen ein Vierbeiner. Wir sind schon ziemlich ähnlich, du und ich. Noch ist nichts entschieden. Stahl wird schließlich auch mit jedem Hammerschlag stärker. Aha. Doch, alles entschieden. Erdbeben, ciao. Jetzt haben wir wirklich gewonnen. Und beim nächsten Mal machen wir dann den Rest. Jetzt fehlen doch noch zwei. Das war Adam. Er, er konnte nichts. Hoho, das war ein toller Kampf. Meine zusätzlichen Trainingseinheiten auf der Eiseninsel haben offensichtlich nicht ausgereicht. Tja, da macht sich der Altes-Unterschied eben doch bemerkbar. Hier hast du den Sticker, den ich für gewöhnlich benutze. Erstmal nichts Besonderes, aber ich hoffe, er gefällt dir. Ein Felssticker. Hä, warum das denn? Wenn ich dich sehe, erscheinen vor meinem geistigen Auge all die Trainingsanheiten, die ich Tag ein, Tag aus mit meinem geliebten Pokémon absolviert habe. Komm wieder, wieder. Okay. Dann wisst ihr Bescheid. Nächste Folge machen wir dann den Rest der Arena weiter. Und auch noch ein bisschen mehr, weil ich denke, dass wir sehr schnell mit denen fertig sein werden. Guck mal, in dieser Arena gibt es aber einen Shortcut. Ich werde es nicht verstehen.